Zum ersten Mal so, nach 34 Jahren, dass wir während eines Kapelleauftritts jemanden haben, der von uns auch wirklich Geburtstag hat. Meine Damen und Herren, unsere Bühne zu Duagatelle wird heute 24 Jahre alt. Außer man für den ganz kurz Geburtstag. die Sieht uns kurz einen Hoseschlitz noch präparieren. Wir spielen es auch in einer Akustikversion, weil wir es so nicht vorbereitet. haben. das Aber wohl das geht. Die losen Bier gekauft und auf den Kleppich aufgebreit Und im Herzen aufgestellt, ein bisschen was zu essen Nur der Kuchen ist noch am Laden in der Leider dort vergessen, Und nach Uhr kommen die Gäste Ich habe alle eingeladen, zum Morgen gibt es die Reste Von den letzten 5-6 Tagen Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag Heute ist Geburtstag die Solo! Alle da, ein paar Leute sind zu so wenig, sie kennen diesen Tag im Jahr und deshalb braucht den König die noch da, sind sie sehr blass und schauen sehr benommen. Wir brechen durch den Garten, in ist das Essen, die ich bekomme, König kurz zu sagen, tschüss, gestern und viel Spaß, mit euer Magen zum Wochenende gab nicht die Reste von den letzten 5-6 Tagen. ist heute ist Heute ist Geburtstag, heute ist Geburt. Danke, danke, danke. Herzlich vielen Dank, Katzelle. Glückwunsch. Das gibt's gar nicht. Katzelle <lacht> hat heute 24 Jahre Geburtstag. Er gibt gleich noch eine komplette Lokalrunde aus. Liebes Rock on Beach. Feiert das bitte ganz ordentlich gleich. Platzrunde heißt das ja. Ja, Glückwunsch. Leo. Alles gut! Oh, Bier. Ob das besser wird jetzt hier. Das so ihr Lieben, das war's zum Themenbereich Imagewechsel von Kapelle Peter. <lacht> okay.